Komm, komm, komm! Kill! Ah, oh, fuck! Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Und zwar zocke ich heute mit euch Telefrag VR. Es ist momentan äh, eine Open Beta. Die läuft bis zum 10. April. Also jeder, der das Spiel mal testen will, Ladet euch das runter bei Steam. Ich werde den auf jeden Fall mal verlinken unten in der Beschreibung und äh, könnt ihr das Spiel hier testen. Es ist ein verdammt schneller Shooter, vergleichbar. Ich finde mit früher Unreal äh, passt da glaube ich, ganz gut. Man kann teleportieren mit, mit so einer Art ja, Teleportknarre, würde ich sagen. Und man kann sich aber auch normal fortbewegen, aber man, man steppt immer so irgendwie ein bisschen hin und her. Also man teleportiert über einen kürzeren Zeitraum ziemlich schnell. Ist sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Aber äh, klappt nach einer Zeit relativ gut. Ich glaube, ich bin auch nicht wirklich so gut in dem Game, aber wir gucken mal, was ich äh, schaffen kann oder ja, wie gut die anderen sind. Vielleicht sind die anderen genauso schlecht wie ich. Ähm, das Spiel ist von den Anscha Studios. Die haben auch schon das Spiel Detached äh, entwickelt. Detached war so eine Art ja, Weltraumsimulation, kann man fast sagen. Wer das äh, Spiel noch nicht gesehen hat oder nicht weiß, um was es geht, ich werde äh, mein Gameplay mal unten in die Beschreibung packen, könnt ihr mal äh, reinschauen. Ist echt cool gemacht und äh, auch Motion Sickness anfällig, genau wie dieses Spiel hier. Also ist auch nichts für schwache äh, Schwache Magen, sage ich mal. Ja, schauen wir uns mal kurz die Settings an. Die sind auch, glaube ich, relativ überschaubar. Ja, hier haben wir eine Vignette, also man kann sich wirklich diese diesen Field of View kleiner machen, das habe ich aber alles ausgeschaltet. Smooth Rotation habe ich jetzt auch hier ausgeschaltet. Äh ja, entweder man macht diese Smooth äh, Rotation, dann kann man sich so ein bisschen leicht hin und her bewegen oder man macht das aus und dann gilt dieser Winkel hier, den man einstellt, und dann kann man äh, per Snapdurn quasi umschalten. Das mache ich jetzt erstmal. Und ja, dann haben wir nur noch Audio und äh, ja, Video auf 1,0 die Pixel natürlich Soll natürlich nicht schlechter werden als das Spiel hier ist. Hier ist eine kleine Übersicht, wie man was machen kann. Trigger sind äh, hier Fire Weapon, also die Waffen abzufeuern. In die Grip-Tasten kann man diesen äh, Teleport, ja diese Teleport-Knarre benutzen. Ja Rotation und Movement. Ja, das war es eigentlich schon. Ja, suchen wir mal ein Spiel und viel Spaß. So, jetzt können wir uns hier eine Waffe aussuchen. Ich probiere es erstmal mit der Plasma Rifle und der Flecken. So, hier sind wir schon. Hier haben wir diese Teleport. Diese Stargate, sag ich mal. Und hier kann ich jetzt diesen ja, Teleport-Feuermodus benutzen über GRIP. Und kann dann überall auf diese Plattform hin ob hier irgendwo ein Gegner auch ist, ah, ja, das hat nicht geklappt, Okay, gehen wir mal dahin, okay. also man kann wirklich nur auf diesen Plattformen hier laufen, hier kann man jetzt nicht hin, da muss man wirklich teleportieren, also ist schon ziemlich mit Unreal vergleichbar finde ich, und da war ich auch nie gut drin, weil mir das zu, zu hektisch war. Okay, wir haben einen Spieler gefunden. Und ich bin schon tot. Also ich habe schon, schon einen Freak erwischt, glaube ich. Warma. Okay, haben wir ein Schutzschild hier mal. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay, jetzt geht's los. Ja. Okay, ist, ist okay. Alter. Okay, ja. Okay, erstmal weg hier ein bisschen. Okay, ich habe wenigstens einmal getroffen oder ihn einmal gekillt. All das Movement, das ist irgendwie... Irgendwie nicht gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Kollege hier irgendwelche Probleme hat. Verbindungstechnischer Art. Hier rein. Ist der Kollege? Okay, der ist da oben. Schnell mal ein bisschen Energie holen. Wo ist er? Wo ist er? Okay, der ist da. Ich teleportiere mal hin. Ich werde auf jeden Fall getroffen. Energie Komm, kriegen wir doch <lacht> Wir haben auf jeden Fall getroffen Wow, jetzt hängen meine Brille Boah, mega leck gerade da ging gerade gar nichts mehr. yes. Okay, ich weiß nicht, wie es im Video jetzt aussieht, aber mein Bild vor gerade komplett ein, ganz kurz. Okay, wir bleiben einfach mal drin, schauen wir mal, wie lange wir brauchen bis zum nächsten Match. Aber es ist schon extrem heftig und schnell und dieses Movement gefällt mir gar nicht. Also ich bewege mich lieber die ganze Zeit vor und nicht immer so stückchenweise. Aber denn hier noch? Rifle, Rocket... Ach, das machen wir mal. So, waiting for Player. Das ging eben auch relativ schnell, muss man sagen. Also dieses Movement hier, ihr seht ja, ich drücke einmal nach vorne und der bewegt sich hier direkt ein Stückchen nach vorne, man kann nicht wirklich ein bisschen smooth nach vorne, sondern immer nur Ziemlich schnell und hektisch. Okay, hier war der Kollege eben die ganze Zeit. Das heißt, der hat sich hier äh, Rüstungsteile geholt. Oh, Rüstung haben wir aber jetzt 100. Das war dieses, dieses Schutzschild, was man ja dann machen konnte. Ne? Aber wie ging das jetzt? Warm nee. up. Nee. Nee. Okay. Ich bin echt gespannt, wie das hier im Video aussieht. Dieses hektische. Wie kommt man da hoch hin? Muss man erst dahin? hin? Komm, wir probieren das einfach mal. Da hin. Dahin? Ne, dann sind wir schon wieder. Okay. Boah, da ging schnell. Alter. Ich bin doch gerade erst reingekommen, Alter. Was ist denn los hier? Round 3. Ich weiß nicht, ob er damit nicht gerechnet hat. Also, man muss die ganze Zeit hier hin und her jumpen, damit man überhaupt eine Chance hat. Okay, der hat mich mal richtig abgezogen. Mega langes Gameplay wird das auch hier nicht. Ich wollte euch das Spiel nur mal kurz zeigen. Und ich werde da jetzt keinen mega Crack drin. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> also, ich spiele lieber so ein bisschen langsamere Games. Also, das ist schon heftig. Also, dieser Bewegungsmodus muss einen echt liegen, glaube ich. Das ist. hier aus kommt man immer da hoch, okay. Ich weiß auch nicht, ob da noch irgendwie andere Modis reinkommen, aber ich schätze mal schon. Jetzt scheint ja immer nur 1 gegen 1 zu sein. Aber stellt euch das jetzt mal vor mit, weiß ich nicht, alleine nur 5 gegen 5. Das wird ja Chaos... ...ein Chaos enden, sag ich mal. Ich habe so schon den Überblick mehr. Aber die Waffen gefallen mir, sieht cool aus. Das ist so eine Art ja, Schrotflinte, würde ich fast sagen, oder? Okay, wo, wo, wo ist er hin? Oder sie? Man weiß ja nicht, wer es jetzt ist. Okay, da oben nochmal hin. Da. Da versuchen wir mal hinzukommen. Wie, Wie habe ich den denn jetzt gekillt? Mit der, Tele der Teleport-Bubble oder was? Ja, ich werde schon angeschossen. Okay. Kein Problem. Okay. Oh, oh, oh, oh. Das Problem ist, ich weiß nie, wo ich bin hier. <lacht> okay, wir gehen mal da oben hin. Alter, warum komme ich nicht da hin? Okay. You died. Ist schon uh, hart, finde ich. Vergiss okay, nicht, okay. Okay, wenigstens einmal ist hier Glück gehabt. Round. Kill! Ah, oh, <lacht> oh Mann, ey, das war doch knapp! Man muss immer mit anderen Waffen spielen, wie es scheint. Immer wenn man stirbt, muss man sich eine andere Waffe auswählen. Eine andere Kombi, sag ich mal. Da oben, oder? Jawohl. 2-2. Okay, wo ist er? Wo ist er? Okay. Ich habe gewonnen! Okay Leute, das war Telefrag. Ich habe zum Schluss noch mal gewonnen und dann sollte man auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Von daher äh, mache ich hier jetzt auch den Cut. Mir fallen solche Spiele eh schwer, längere Zeit zu spielen, die so hektisch sind und wie ihr gesehen habt im Video, also da gibt es keine Verschnaufpause, da geht die ganze Zeit äh, rund und äh, ja, also mehr als eine halbe Stunde ist bei mir da echt nicht drin. Eine Stunde äh, so ein Spiel zu spielen ist mir irgendwie zu viel. Dennoch trotzdem echt gut gemacht, macht Spaß und klar, wie ihr schon gesehen habt, ist eine Beta und äh, die hat auch noch Fehler, ist auch wahrscheinlich noch nicht so hundertprozentig optimiert. Mein Bild ist mal kurz stehen geblieben und ich hatte das Gefühl, das gleiche Problem hat auch mein Gegenüber mal gehabt, weil er da kurzzeitig die ganze Zeit stand und ich konnte ihn ganz ohne Probleme äh, locker abschießen. Aber wie gesagt, dafür sind Betas ja da. Also das haben auch ganz andere Hersteller, große Hersteller, ne? ich, ich sage nur äh, Battlefield EA, äh, die haben schon mal äh, eine Finalversion rausgebracht, die noch nicht mal Beta-Status hatte. Also muss man sich da hier jetzt nicht wundern, dass äh, hier ein paar Bugs sind. Ja, wie gesagt, es ist eine Open Beta. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn euch das Gameplay jetzt hier gefallen hat. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Ich bin jetzt ganz nahe 400 und wäre geil, wenn ich da äh, irgendwann mal rankomme. Aber wie gesagt, euch sollte mein Kanal natürlich gefallen. Ansonsten macht das überhaupt keinen Sinn. Ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen, wenn euch das Video hier gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.